Adverb ist eine Agentur, die sich auf Verbandskommunikation spezialisiert hat. Wir beraten ausschließlich Verbände in der Kommunikation. Das heißt, Landes- und Bundesverbände kommen zu uns, um Mitglieder zu gewinnen und zu binden, Politiker zu überzeugen oder Journalisten für sich zu gewinnen. Wir helfen ihnen dabei, wir unterstützen sie. Und das ist von der Konzeption über die Beratung bis hin zur Umsetzung. Und das ist was, was Spaß macht und ziemlich abwechslungsreich ist. Bei uns gibt es verschiedene Abteilungen, die Beratung natürlich, die Kreation, das web -Development. Ganz eng ist die Zusammenarbeit, die Verzahnung zwischen Beratung und Kreation. Wir als Berater sind natürlich die erste Anlaufstelle für den Kunden. In der Regel setzen wir uns dann direkt mit der Kreation zusammen und schauen, wie wir das bestmögliche Ergebnis erreichen können, ob wir noch Informationen vom Kunden brauchen, stellen die Timings gemeinsam auf. Es ist eine sehr enge und gute Zusammenarbeit. Wir setzen Kampagnen um, wir setzen Corporate Designs um, wir also entwickeln Logos, Geschäftsausstattung. Wir machen Social Media Kommunikation und in diesen ganzen Bereichen ist so viel unterschiedliche Arbeit und so viel unterschiedliche Tätigkeit enthalten, dass es einfach Spaß macht und auch niemals langweilig wird. Die Menschen, die bei Adverb arbeiten, haben eine hohe Fachkompetenz, was Verbandskommunikation angeht. Das reicht aber nicht. Sie müssen auch ins Team passen. Und das erreicht man nur dadurch, dass man sich gegenseitig auch unterstützt, anhört und dass wir hier auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Die, die hier mit Ellenbogen herkommen oder eine Ellenbogenmentalität haben, die sind hier einfach falsch. Inzwischen ist der Laden ganz schön gewachsen. Es kommen immer mehr Kunden dazu. Es kommen immer mehr Verbände, die wollen, dass wir sie beraten. Das ist spitze, das freut uns. Wir wollen sie gut beraten und brauchen dafür auch neue Mitarbeiter. Wer bei Werb anfängt oder anfangen möchte, braucht eine große Portion Offenheit, Engagement, Neugier auf die Themen, Professionalität und ganz klar politisches Interesse, weil wir uns ja uns im politischen Raum bewegen in der Verbandskommunikation. Nicht unwichtig ist natürlich auch eine kleine und gesunde Portion Humor und Offenheit gegenüber den Kollegen. Ich glaube, jeder der hier arbeitet, tut das, was er tut, wirklich gern. Das trifft sowohl für die Berater als auch für die Kreation und das Webdevelopment zu. Es arbeitet niemand für sich alleine, sondern wir ziehen alle gemeinsam an einem Strang. Das heißt, wir setzen gemeinsam die Projekte um.